Ich freue mich heute sehr, dass ich Andrea Velina hier begrüßen darf. Das ist unser erstes gemeinsames Interview und äh, im großen Bogen geht es um die Wiederverbindung mit der weiblichen Urkraft und im Speziellen geht es um die Joni-Eier. Da werden wir dann natürlich noch viel mehr von dir hören darüber. Ähm, jetzt darf ich dich kurz vorstellen. Du bist äh, vor allem in der Werbungskommunikation tätig, das heißt, du machst die Menschen sichtbar. Du gestaltest Flyer und Websites und bist da auch in diesen Prozessen, die ja dabei ablaufen, auch mit dabei. Und ähm, also ich bin Kirsten Feierabend-Lichtner und mein Künstlername ist Anouk, in der Neuen Zeit. Und ich bin Sängerin und Liederschöpferin und für meine neue Website waren eben Fotos notwendig. Und da haben wir eine neue Fähigkeit von dir, die wir jetzt noch erwähnen, dass du auch ganz wunderbare Fotos machst. Und da haben sich unsere Wege eben getroffen und wir hatten ein wunderbares Fotoshooting und es hat ganz viel Freude gemacht und ähm, danach sind wir zwei in die Frauenthemen eingetaucht, weil wir uns beide, wir haben dann festgestellt, dass wir uns damit sehr viel befassen und haben dieses Buch aufgeschlagen. Wir sind eingetaucht in die Frauenthemen und dann hast du mir ziemlich bald von den Joni-Ex erzählt. Und da schließt sich jetzt auch gleich meine erste Frage an dich an. Wie sind denn die joni in dein Leben gekommen und ja, was haben sie dann auch ausgelöst? Mhm, mhm. Mhm. Ja, erstmal auch ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, in so einem wundervollen Kreis auch zu sein und ähm, das jetzt auch mein, mein, mein Herzensanliegen so in die, in die Welt zu bringen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dafür bin ich dankbar dir. Kirsten, dass ja. du mit mir dieses Interview machst, von Herzen, einfach nur danke, danke, danke und auch dankbar bin ich vor allem auch diesen Mann hinter der Kamera, den ihr leider jetzt nicht sehen könnt, so vielleicht irgendwann mal, der es ermöglicht, dass wir das eben in die Welt tragen dürfen und dafür von Herzen auch danke dir, Otto. Ja, schön. Hm. wie bin ich dazu gekommen? Ja, das war auch so, so eine wundersame Erfahrung, die ich machen durfte. Ich war auf einem Festival und auf diesem Festival habe ich auch einen Workshop gegeben. Und da waren wir eine Freundin von mir und ich waren da ein paar Tage und die Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da gibt es einen Stand und <lacht> auf diesem Stand gibt es diese Joni-Eier. Oder Joni-Ex hat sich gedacht, gesagt, ich wusste es nicht mehr so genau und irgendwie wusste ich gar nicht, was die meint jetzt. Oder ich habe es akustisch nicht richtig verstanden. Und dann war es so, dass, ähm, äh, dass ich zwei-, dreimal nachfragen musste, weil ich das nicht verstanden mhm. habe. Und dann sagt sie, ja, weißt du diese Dinger da? <lacht> und äh, dann waren wir sofort klar, wow, echt? Mhm. Das wollte ich schon so lange mhm. mal äh, mit denen in Kontakt kommen und so und das, das war schon so lange so ein Wunsch von mir mhm. und ich wollte ja nie irgendwie ins Internet da eintauchen, sondern wirklich da in diesen mhm. äh, äh, in, in persönlichen live Kontakt und in Farbe. live und <lacht> in Farbe das zu erleben mhm. und äh, das hat mich einfach angesprochen, mhm. obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, mhm. was das wirklich genau ist oder was das bewirkt mhm. und keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann auch in der freien Zeit dann so mal hin und da saßen dann so auch schon ganz viele Frauen mhm. drumherum und eine Spanierin, die so mittendrin saß und einfach erzählte von diesen Juniex und mhm. was die bewirkten und so. Und ich spürte dann sofort auch diese Verbindung auch ja. zwischen den Frauen und ja. Äh, was da wirklich äh, energetisch passiert. Also ich spüre ja ganz mhm. viel und das habe ich dann so wahrgenommen. Und ich habe, also da waren auch so, so wie hier dann auch, so vielleicht auch gar nicht mehr. So viele Eier waren da ähm, auf, auf diesem Platz mhm. oder in dieser Mitte ausgebreitet und die, die Frauen saßen da drumherum und ich habe sofort gemerkt, irgendwie all diese die da liegen, die sprechen irgendwie alle mit mir, mhm. Mhm. also mir war das sogar gar nicht bewusst erst, aber mhm. dennoch war das dann so und all diese Schwingungen, die ich da mhm. mit außen mit herum mitbekommen mhm. habe von diesen Frauen und was die vor allem erzählt haben, was manche hatten schon Erfahrung eben mhm. und manche eben auch noch nicht, oder? Ja. Seid ihr auch so richtig eingetaucht in die Frauenthemen? Gegangen? In die Frauenthemen. Mhm. Und es war mhm. so wundersam, weil das war wirklich so, dass alt und jung da zusammen mhm. saßen. Ja, und am meisten hat mich dann auch so berührt, wo so eine ganz junge mhm. äh, Frau da saß in diesem Kreis mhm. und die erzählt hat, dass sie schon so ganz magische Erfahrungen damit mhm. gemacht hat. Äh, sie hat erzählt, also, dass sie eine Zeit hatte, wo sie an totaler Magersucht gelitten mhm. hat mhm. und später dann ihr Arzt zu ihr gesagt hat, sie kann keine Kinder mehr bekommen mhm. und eine andere Freundin kam dann auch wieder und zu ihr und hat gesagt, was das, da gibt es diese Joni und mhm. hast und magst du das mal probieren und so und auf wundersame Weise ist sie dann wirklich zu diesen Joni Ex auch gekommen mhm. Und sie äh, saß dann da und hat gesagt, ja und heute bin ich eben Mutter. Wow, das ist und und das hatte mir was bewirkt mhm. und ausgelöst, mhm. weil ich habe ja auch eine Tochter, ja. eine Tochter, die jetzt äh, schon groß ist mhm. und äh, das, das hat mich so tief berührt mhm. und vor allem auch dann, wo die wo sie erzählen äh, anfangen hat diese Spanierin ich habe leider den Namen vergessen also mhm. der ist mir gar nicht mehr präsent mhm. und die war so, so ganz in sich gekehrt und mhm. ganz ruhige auch und mh, ja wenn ich nachdenke kommt mir vielleicht dann noch der Name mhm. oder so mhm. es, die hat auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet ja, klar. Da bist du ja praktisch so ja. an die Uni Ex gekommen so bin ich an, mhm. die, an die Uni Ex gekommen mhm. Und das hat mich dann einfach fasziniert, so dass das Ganze, was da dabei passiert ist. Ja. Und eben, das wollte ich noch sagen, wo sie dann erzählt hat, dass wir Frauen in unserem Schoß ja. über Generationen hinweg, also sie hat es auch mit diesen sieben Generationen ganz gut beschrieben, ja. dass alle Emotionen, alles was wir an, an, an Traumata ja. erlebt haben, und übernommen mhm. haben schon bei der Geburt, dass da alles da drinnen sitzt. Mhm. Und das, dazu hat sie aber gar nicht mehr viel mhm. erzählt und mir war klar, also ich habe mich da so gefesselt gefühlt yeah. einfach, dass, dass ich da eine Aufgabe habe, dass mhm. ich da eine, eine, eine Verantwortung habe mhm. als Frau, mhm. dass, dass, dass ich das selber in mir auch heil und reinigen darf. Oder? Genau, und das war genau. so die Verantwortung, die da ja. rüberkam. kam. Genau. Und dann hast du praktisch bei dieser Begegnung durch diese Information, durch diese Botschaft, die du so in dir aufgenommen hast, hast du das dann auch praktisch selber erworben. Und dann ging es so los, deine eigenen Erfahrungen und die Begeisterung, die dann auch auf andere so übergesprungen ist. Und dann war ja noch eine neue Idee geboren, sozusagen. Dann. Aha, aha. Ja, genau. Dann war das so, dass ich wirklich mit drei dieser juni eiers nach Hause mhm. gereist bin. Und... Äh die speziell zu mir gesprochen mhm. haben und eines war eben für meine Tochter auch bestimmt, mhm. weil ich die Spanierin gefragt habe, ist es auch möglich, dass ich für meine Tochter ins mhm. nehme? Dann hat sie mir so, so diesen Prozess erklärt, dass mhm. ich mich ja mit ihr verbinden kann und dass ich dann aufgrund dessen auch das richtige Ei für sie auch aussuche. Mhm. Ja und so bin ich nach Hause gereist mhm. und so und habe das erstmals meiner Tochter mitgeteilt und ich wusste nicht, wie sie damit umgeht, mhm. weil das schon ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Also ja, es ist ja auch, auch ein intimes Thema. Intimes so. Thema mhm. genau. Mhm. Und gerade Mutter-Tochter, obwohl mhm. wir eine sehr gute Beziehung haben und ein sehr gutes Verhältnis, so dieses Intime ist dann noch einmal was anderes, mhm. ein anderer mhm. Punkt, ja. Ja. Und sie war sofort begeistert mhm. und so. Und dann habe ich ihr dann diese drei Eier hingelegt und dann gesagt, du darfst dir davon mhm. eins aussuchen, wobei ich so, ich wusste, welches für sie bestimmt mhm. war und welche für mhm. mich waren. Mhm. Ja, und dann hat sie sich eben dieses auch ausgesucht. Mhm. Oder? Und dann ging diese Reise los, diese inneren Prozesse mhm. bei mir. Mhm. Dass ganz viel passiert und ich denke, da, das wird jetzt diesen Rahmen sprengen. Dafür gibt es einfach dann auch mal eine andere Möglichkeit in einem anderen Video, mhm. wo ich einfach über diese Erfahrungen, die mir da auf diesem Weg jetzt auf meiner Reise begegnet sind, mhm. einfach berichte. Genau, genau, genau. Dazu steige ich heute nicht näher ein, aber wie das dann weiterging und warum ich heute hier sitze und was so mein Anliegen mhm. ist, das möchte ich jetzt so an der Stelle ja, teilen genau, das und das jetzt war jetzt schön. deine Frage genau, auch. Das genau, ganz schön, wenn du uns das mitteilst. Genau. Und das war einfach das, dass, dass, dass ich ganz vielen Freundinnen mhm. im Umfeld davon erzählt habe und auch dir ja. Ja, die und Begeisterung <lacht> so. Genau. Und die Begeisterung ja. und so ist mhm. dann sofort immer übergesprungen und mhm. was da also ich habe ganz viele Aspekte noch erzählt mhm. und erklärt mhm. und das war dann einfach so ein Blinken und mhm. alle waren sofort interessiert dran. Und wo gibt es so ein Joni-Ei? Mhm. Und ich habe so ja keine Ahnung. Mhm. <lacht> Wir müssen halt mal recherchieren und so, ob es da irgendwelche Läden mhm. gibt, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass dieser persönliche mhm. Austausch und so... Und dann war das so, ja, wir brauchen unbedingt ein Joni-Egg. Und dann mhm. habe ich mich auf diese Reise begeben und habe dann recherchiert und da gab es irgendwie nichts, was ich so gefunden mhm. habe. Zumindest in meinem Umfeld, in meinem Umkreis und so. Und dann gab's, und dann war schon so der innerliche Ruf da mhm. oder auch von den Frauen der ja. Wunsch, weißt du was, Andrea, kannst du das nicht irgendwie organisieren? Können genau. wir das dann vielleicht über dich bekommen oder mhm. kannst du da mhm. einen Weg auf. Das ist ja spannend, wie das so mhm. machen, mhm. wo wir das dann erfahren mhm. dürfen, wo dann vielleicht auch Frauen zusammenkommen, die sich mhm. darüber austauschen können, über dieses wirklich wichtige Thema, mhm. oder? Ja, und das hat dann in mir auch so gewirkt mhm. und so und dann diese Steine um mich herum, die mhm. auch immer zu mir gesprochen haben, ja. so ganz intensiv und dann war es so ein, ein besonderer Moment, wo dann, ich war zufällig beim Bekannten mhm. eingeladen zum Essen und wir hatten uns dann so ausgetauscht auch über alles Mögliche. Mhm. Und war auch über eine gemeinsame Bekannte, die wir haben und der hat mir dann so erzählt, ja, das ist, weil ich gefragt habe, wie geht es ihrem Baby mhm. und so. Und dann sagt sie, sagt er, nee, die hat kein Kind bekommen. Mhm. Dann sage ich, doch, die war ja schwanger, die, das war ja so. Dann hat er eben davon, also ich kürze das jetzt einfach alles mhm. mal, erzählt, dass die nur eine Scheinschwangerschaft hatte mhm. und dass die sich so lange schon ein Baby wünscht, oder? Mhm. Und... Ähm, dann habe ich so ganz spontan gesagt, ja, weil, meinst du, du möchtest du ihr vielleicht von diesen Eiern erzählen, mhm. weil ich ja in der Zwischenzeit auch erfahren ja, habe, genau. dass, dass, dass diese Joni-Eier auch dafür gedacht sind, dass sie diesen, diese, diese Fruchtbarkeit äh, fördern, mhm. dass, dass alles wieder in normalen Fluss kommen kann. Eben weil so viele Emotionen da sind, das mhm. ist eine Blockade mhm. und viele können dadurch eben kein Baby bekommen mhm. und so. Und dann erzähle ich ihm das und so. Und da war der auch so mit so großen Augen mhm. da gesessen, ein Mann, mhm. oder? Ja. Und der hat gesagt: Wow, echt, da gibt's was. Das mhm. wäre ja voll schön, wenn, wenn sich das verbreitet, ja. weil davon profitieren ja wir Männer ja auch ja, und so. Das ist ja, und der war dann so begeistert und hat gesagt, was weißt das, du, Andrea? Ich kann das ihr eh nicht sagen, weil ich mit meiner männlichen mhm. Energie, das ist irgendwie schwierig, oder? Aber es wäre doch schön, wenn mhm. du sowas vielleicht äh, als Business machen könntest. Mhm. Und, und Frauen da... war so bling, war dieser ja, Moment. Ja, mhm. war so der mhm. Moment da. Mhm. Ja, warum man denn eigentlich nicht? Und <lacht> vielleicht war das ja auch schon vorher da, mhm. wo ich mich damit beschäftigt ja, habe. Aber, das war, aber das, so. war der, das war so der ausschlaggebende mhm. Punkt, oder? Mhm. Wo er gesagt hat, das ist so eine wichtige arbeit und für die, für ja. diese frauen und für, für, für die nächsten generationen ja. auch eben damit ja. ganz viel in die heilung kommen genau. darf und die frau ist nun mal durch ihren durch ihren Schoß die gebärende und bringt auch alles ja. das in die welt was was ähm, ja entweder liebevoll oder ja. halt eben auch nicht weil sie mit ihren erfahrungen ja, ja auch natürlich. da dinge Erlebt hat. Mhm. Und zum Beispiel so ein Joni-Ei, also das Ei alleine, mhm. die Form, ähm, sagt ja auch schon ganz viel darüber genau, aus, dieses genau. äh, Neue in die Welt bringen. Ja, also das Symbol, Symbol des Neuen, des genau. Neuen mhm. der Transform Transformation, ja. weil. Ja. Ähm, ja, das ist ja schon allein, diese Form erzählt uns so viel darüber. Ja, genau, genau. Ja, ja und mittlerweile. Kann man ja sagen, hast du dich mit deinen Fähigkeiten, hast du diesmal für dich genutzt? Ja. Genau, hast für dich selber Flyer und deine Web Website erstellt? Also die ist mittlerweile ist schon online. Ja, genau. Da kannst du nachher ja dann noch die Adresse mhm. nennen. Ja. Um, jetzt wäre es vielleicht, weil du das jetzt schon mal so in der Hand hattest, wäre es eben auch noch ganz schön, um, wenn du noch erzählst, eben was ist ein Yoni-Ei, also... Was ist es und wie wirkt es? Dass wir das mhm. nochmal vielleicht so in diesem ersten Interview einfach noch so in der Kürze mhm. ein bisschen den anderen Frauen einfach auch mitteilen können. Ja, so ganz in der Kürze, da nehme ich mir mal gerade mal einen Amethyst und ich fange damit an äh, mit dem Wort Joni. Und deswegen heißt es auch Joni-Ei, beziehungsweise es gibt mehrere... Äh, mehrere Wörter für dieses Ei, also mhm. es heißt nicht nur Yoni-Ei, manche nennen es jade ei manche nennen es, mhm. es ähm, Yoni-Kristall mhm. oder auch yoni Liebesei. Mhm. also es gibt unterschiedliche mhm. Bezeichnungen. Aber das Wort Yoni, das stammt aus dem Sanskrit mhm. und bedeutet mh, heiliger Tempel, mhm. Das, das heißt, mhm. Heiliger Tempel der Frau, also mhm. die, den ganzen Gebär, die, den Schoß der mhm. Frau, also mhm. die Gebärmutter, die, die Vagina, mhm. das ist dieser heilige Tempel mhm. der Frau. Mhm. Der Frau das und deswegen Vorstellung Yoni, Heiligen Tempel. Ja, genau. Genau. Mhm. ja, und Heiliger Tempel, das ist passt, passt auch so schön, weil mhm. ich gedacht habe, für mich war das schon so, wo ich äh, das in der Hand hatte und ich habe gedacht, für mich be be beginnt damit, wo mhm. ich das erworben habe, dann auch eine heilige Reise und von mhm. dieser heiligen Reise spreche ich. Mhm. Das ist so ein Prozess, der dann stattfindet in einem. Mhm. Und ähm, dieses Yoni-Ei, das ist, kommt also aus einer ganz alten Tradition. Ähm, und zwar kommt es aus einem antiken oder alten China, das über 5000 Jahre her mhm. ist. Und Königinnen, mhm. Kokobinen oder Prinzessinnen mhm. in diesem ganzen Königs- und Kaiserinnenhäuser, mhm. Kaiser Kaiserhäuser, Kaiserinnen, Kaiser. Kaiserhäuser, Kaiser, wie auch immer, genau, genau. wurde das damals so entdeckt mhm. und, und äh, mehr oder weniger auch als Geheimnis mhm. nur für diese äh, Damen da ja. genutzt, oder? Und das mhm. war so ein geheimes Wissen und deswegen bin ich so dankbar, dass dieses Wissen jetzt auch bei uns ja, angekommen ist. ist. Echt, ähm, genau. Und dass ich dieses Wissen jetzt auch weitergeben Schön. darf, das mhm. ist mir ja so ein Anliegen. Mhm. Ähm, und dieses Loni-Ei, eben, das ist ein Ei, das äh, gibt es in unterschiedlichen größen. Mhm, das sehen wir ja hier so schön. Ja oder? genau, also in drei unterschiedlichen größen. Darf ich gerade mal sagen? Ja nimm es gerne in die Hand. Das ist jetzt zum Beispiel ein kleineres. gell? Genau, das ist ein kleiner Bergkristall. Dann mhm. gibt es noch eine mittlere, eine mittlere größe mhm. zum Beispiel. Sehr das gut. ist die mittlere größe vom Rosenquarz. Mhm. Und äh, wenn wir das hernehmen, das ist dann schon ein sehr großes Ei. Mhm. Also wenn ich das mal so in der Hand halte, mhm. dann könnt ihr das sehen, welche Größe das auch mhm. so hat. Ganz spannend zu dir. Und mhm. das ist eine Frittiade, mhm. also von daher stammt es ja ursprünglich mhm. von der Jade mhm. her und dann hat man das eben weiterentwickelt auf anderen Steinen. Ah ja, daher auch das Jade-Ei. Ja, mhm. auch das Jade-Ei und dieses Ei oder diese Eier sind dafür gedacht, dass man die letztendlich dann in den Heiligen Tempel äh, einführt mhm. und die haben dann ganz spezielle Aufgaben in uns diese mhm. Steine also sind ja für mich sind es Wesenheiten und diese Wesenheiten mhm. haben diese Aufgabe ähm, eben diese alten Traumata mhm. zu lösen uns innerlich zu reinigen mhm. damit mhm. Wir dann wirklich Kinder in die Welt bringen, mhm. die liebevoll sind, die friedvoll sind und ja, genau. wo einfach eine ganz andere. Doch wo alles Leben beginnt wo alles genau. Leben mhm. beginnt und wo ja was Schönes entstehen mhm. darf. Ja, wunderschöne Worte und Aussichten für uns Frauen. Also, das, da kann in unserem Heiligen Tempel sehr viel Heilung geschehen. Also, du hast uns ganz schönen Einblick jetzt schon gegeben. Vielen Dank dafür. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, genau. Und wir werden natürlich, jetzt sind bestimmt schon viele neugierig geworden. Du darfst auch kurz erwähnen, ähm, wie deine Seite, also die ist ja entstanden jetzt schon, die gibt es ja jetzt schon online. Ähm, wo findet man dich denn? Weil jetzt sind, wie gesagt, viele bestimmt neugierig geworden, möchten sich erkunden und können das dann ja bei dir tun. Mhm, genau. Also es gibt mit Sicherheit noch ganz viel dazu erzählen und wir werden wir, wir, ihr dürft es erfahren in den nächsten Videos. Also es ist nicht nur das Erste, sondern es wird eine ganze Serie darüber geben. Und wer schon mal ein bisschen neugieriger geworden ist und sich informieren möchte, der darf auf meine Website gehen auf www.joni.de und Joni schreibt man mit 3 O. Aber wir blenden das dann auch nochmal auf ein und dann könnt ihr das auch sehen ja und wer sich dann auch schon mal ein wer ein ei erwerben möchte ja kann sich da kann auch schon mal füllen Turbo, ja. reinfüllen ob denn das schon eine Option wäre. Genau, das ist ja wirklich was ganz Berührendes. Und mhm. ja, vielen Dank, Andrea. Und wir haben ja jetzt schon vor, du hast es auch schon angedeutet, da kommen die nächsten Interviews. Und was ja auch ganz äh, interessant ist, ist natürlich Anwendung und Wirkung. Das wird dann alles noch folgen. Und auch bei uns ist so viel, weil wir beide uns mit den Frauenthemen so gerne beschäftigen. Und da wird auch noch einiges entstehen, auch Workshops. Und da gibt es dann immer wieder Infos. Ja. Also vielen Dank, Andrea. Hat ja, Spaß gemacht auch von mit dir. Von Herzen, ja. danke. Danke, danke, danke. Und <lacht> ja, bis, ja, bis zum nächsten Mal. Interview. Genau. Ja. Und tschüss. tschüss an euch alle. <lacht>